Oh Junge, was? Oh mein Gott. Du musst die geheime Straße fahren. Welche geheime Straße? Ich bin im Übrigen mal wieder richtig fast. Oha, was ist das denn? Ja. Passe ich da durch? Passe ich da durch? Scheinbar. Wenn du nicht dick bist? Also nein. Scheinbar nicht. Pass nicht durch. Wo kommt man denn da hin? Ich weiß es nicht. Geil. Oh mein Gott. Rocky, fahr mal ein bisschen schneller. Scheiße, ich hätte nicht so schnell fahren sollen. Ja. Jetzt sind wir unter der unter dem Unternehmen, wo wir gerade eben waren. Geil. Kommen wir da zu dieser Station da drüben. Ui, was ist hier? Okay, fahr mal schneller. LOL. Was geht denn hier? Etwa <lacht> <Pro> Party. <lacht> Geil. <lacht> Geil. Sehr das, ich glaube, es ist ein Easter Egg oder? Kann gut sein. Generell sind die Easter Eggs bei ProMods einfach episch. Ey, wir fahren aber auch einfach nur noch tiefer hier rein. Ich sag dir, wir ja. kommen irgendwann in China raus. Hä? Fahren wir jetzt zur Chefzentrale von ProMods oder wie? Kann gut sein. Ich glaube. What the fuck? What the fuck? Hä? Hä? Was? Was? What the fuck? What the fuck? Fahr mal ein bisschen weiter. Will auch was sehen. Fahren wir jetzt rechts rum? Ja, keine Ahnung. Aber ich kann durch den Berg schauen mit der Kamera. Okay, also dann... What the fuck? Das macht doch auch so gar keinen Sinn hier eine Bahnlinie zu verlegen, weil I mean wenn du mit Dieselloks hier lang fährst, wo soll der. wo soll CO2 hin? Und mit Elektroloks geht mangels Oberleitung nicht. Warte, warte, warte, warte, was steht da auf dem Schild? Quality Modding beyond borders, beyond limits. Pro Mods. Alles klar. Und hier sind wieder Stromleitungen. Ja, ich glaube auch. Erster Aufenthalt in irgendeinem Ort, den ich nicht aussprechen kann. Wer ist denn hier gestorben? Ey, wie bist du hier hochgekommen? Ich komme hier nicht hoch. Keine Ahnung, bist schlecht. Ja, vielleicht hat mein LKW auch 40% Schaden, aber... Aber, I mein. Ja, du bist schlecht, das habe ich gesagt. Jetzt! Ich komme hoch. Danke. Ich sage dir, du kommst mit, also du kommst mit. Was ist das denn? Das, das sieht so aus wie irgendein so Weg in irgendwelchen Filmen, wo sich die Wand dann gleich zusammendrückt. Genau. Wo sind wir jetzt? Wir haben ja weniger wieder am Anfang. Ähm. Ach so, nee, also, das hat mir halt auch Skifahren versaut und außerdem weiß ich nicht wer. Du bist doch so ein Scheißopfer. Junge, ich wollte ausweichen. Du bist doch so ein Scheißopfer. Ich, ich hab zwar 100%, aber kann trotzdem fahren. Du bist doch so ein Scheißopfer. Ich kann nur noch 27 km/h fahren, du Arsch. Ich fahre die ganze Zeit. Ich wollte auch ganz links. Junge, ich weiche aus und du lenkst einfach rüber. Nein, ich bin die ganze Zeit links gefahren und auf einmal lenkst du auch links. Nee, du bist die ganze Zeit, die ganze Zeit mittig auf der Straße. Du so bist ein Opfer, ehrlich. Ich bin die ganze Zeit mittig auf der Straße und ich denke mir so, okay, dann fahre ich halt rüber. Ja. Äh. Mir war es irgendwie schon fast klar, dass du dahin lenken wirst. Aber als es mir klar wurde, war es zu spät. Ja, warum bist du auch so schlecht? Ja, nee, warum bist du so schlecht? Ja, jetzt red nicht von dir. Hey, die Schranke geht nicht auf. Hä? Hey, ich stehe davor, aber die Schranke geht nicht auf. Also diese, diese Leuchten blinken, dass es aufgehen würde, aber es geht nicht auf. Ist doch auf. Hä? Nein, das, das ist, ist nicht auf. Bist du lost? Das, das ist... ist... Hä, es ist zu. Ja, ich kann da nicht durchfahren. Hä, hey, ich kann da nicht durchfahren. Was? Ach, du bist Was? Hä? Das Tor ist auf. Hey, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Ich fahre jetzt mal gegen das Tor. Ich fahre jetzt mal gegen das Tor und du guckst, wie es aussieht. Ich fahr mal mit ein bisschen Wucht dagegen, ja, jetzt, siehst du's? Ja, jetzt geht das Tor zu. Ja, schön, du steckst im Tor drin. Ist das Tor jetzt offen? Nein. Okay, dann fahre ich nochmal da. W wird es überhaupt durch mich geöffnet? Ja. Jetzt geht's auf langsam, es braucht noch ein bisschen... Sag, wenn es offen ist. Ja, warum geht's denn jetzt gerade nicht auf? Geht's gar nicht auf oder geht's nur ein bisschen der, nicht der auf? Da der blinkt nur so eine gelbe Leuchte. Ja, same. Das also, ist okay. eben mein Problem. Aber gerade eben mal hat sie geöffnet. Digga, ich wurde einfach getrapped. Ich wurde einfach in der Werkstatt getrapped. Klingt nach einem Opfer. <lacht> Klingt nach einem geilen Easter Egg. Auch nach einem sehr lustigen Easter Egg. Nutzen Sie die linke Straßenseite. Was? Was? Das stand Bitte gerade. nutzen Sie die linke Straßenseite. Okay, gut. Was ist denn das für eine Fähre? Also da, das ist eher so ein bisschen äh, shady. Tripolis und Latakia. Ja. Ich habe Damage bekommen, während ich im Menü war. Ich frag mich warum. Ich mich auch. Mein M1 ist stärker, als dein Standboy. Ich gebe dir einen Tipp, fahr einfach vorwärts. Danke. Okay. Jetzt bist du komplett hier getrappt. Bist du ein Bastard? Nein, Spaß. Ich werde auch niemals gemein zu also, dir. Willst du zusammen mit mir auf mein b real Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Poste ein b real Sehr gut. Manche Menschen sind einfach die Dickheit in Person. Sauer? Nee, Fakt. Sauer? Wo fährst du lang? Hey, auf der linken Straßenseite. Ich glaube, so von. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier hingeht. Ich fahre einfach hier hin. Keine Ahnung, ich hab Bock. Da ist eine Firma, mehr nicht. Ja, dann fahren wir da jetzt lang. Da ist, da, ist nur ein, da ist nur ein Akku Vista, was einfach, wie Windows Vista klingt, nur sauer. <lacht> <lacht> Digga, der war so <lacht> schlecht. <lacht> ja was? Also... <lacht> <lacht> Joga, nee, also come on, nee. dagegen war dämmerlich Zinky gar nichts. Ja, das ist halt, als ob Microsoft auf die Idee kam ihren Frust gegenüber den Leuten, die Vista hassen, <lacht> zum Ausdruck zu bringen. Ah, <lacht> Digga. Ey, wenn du das nicht ins Video reinschneidest. Ich hab davon einen Clip gemacht. Spaß, ich hab keinen Clip gemacht. Aber schneid das ins Video. Der neue schlechteste Witz wurde gefunden. Es war nicht mal wirklich ein schlechter Witz gemeint Ey, der <lacht> war so scheiße, Digga. Der war so scheiße. Es sollte ja auch kein Witz sein. Ja, was denn sonst? Einfach ein ko dummer Kommentar zu diesem dummen Ja, dann war dunkel, sehe ich auch ein dummer Kommentar. Ja, aber du bist doch ja der Lazio. Ja, jetzt sagst du nichts mehr. <lacht> du bist der Lazio. Hey Ey, Rocky, jetzt fahren wir ein bisschen schneller. Du musst wegen du diesem Dickmenschen... <lacht> Wie viel Schaden hast du? Null. Dicker, du bist so hab... ein Opfer. Ich hab äh, 60. Ja, warum wohl? Ja, weiß ich nicht. Woher soll ich das denn wissen? Vielleicht musst du weniger dick sein. Nee. Ah, du kannst noch Darauf fahren, hab oder was? Da habe ich eher weniger Lust. Ja, ey, ist halt die Frage, wann die nächste Motorfehlfunktion kommt. Das. Du wirst ausgern. mich eh gleich wieder einholen. Okay, geh mal weg. So ein Opfer. So ein scheiß Opfer. Junge, ich stehe die ganze Zeit auf der linken Spur. Nee, du standest auf der rechten Spur und bist dann auf die linke gezogen. Du bist so lost, ich hab ein Video. Mann, man so ein Bastard.